Wenn es um den Schutz unserer persönlichen Daten geht, beschleicht uns häufig das Gefühl, das Internet wäre ein rechtsfreier Raum. Wir werden ständig genötigt, AGB zu unterzeichnen, die für unser Land gar nicht gelten. Wir wissen, dass wir online gegen unseren Willen verfolgt werden und dass Daten von uns erhoben werden, die eigentlich gesetzlich geschützt sind. Zu allem Überfluss werden diese Informationen dann auch noch so unsicher gespeichert, dass sie samt unseren unverschlüsselten Passwörtern alle paar Monate irgendwo im Internet auftauchen. Und weil den Datensammlern für all das bislang keine Konsequenzen drohen, hat sich daran auch nichts geändert. Okay, auf dem Papier hatten wir schon immer das Recht, dagegen zu klagen. Aber wer will schon auf kompliziertem gerichtlichen Weg gegen Unternehmen im Ausland vorgehen? Das zeigt, die alten Vorgaben zum Datenschutz reichten schon lange nicht mehr aus. Doch jetzt wurden endlich neue und einheitliche Regeln geschaffen. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung. Mit diesen Regeln hast du stärkere Rechte und neue Möglichkeiten, sie durchzusetzen, damit du und deine Daten fair behandelt werden. Zum Beispiel sind Firmen jetzt dazu verpflichtet, deine Daten mit angemessenen Sicherungsmaßnahmen zu schützen. Gelingt ihnen das nicht, sind sie gezwungen, dich unverzüglich über die Gefährdung deiner Daten zu informieren. Die wichtigste Neuerung aber ist, dass es harte Strafen für die Verletzung deiner Datenschutzrechte gibt. Die Sanktionen sind ab jetzt auch für große Unternehmen abschreckend. Denn die maximale Geldbuße beträgt jetzt entweder 20 Millionen Euro oder 4% des weltweiten Jahresumsatzes, je nachdem, welche Strafe die höhere ist. Natürlich solltest du weiterhin selbst gut auf deine Daten Acht geben. Wenn aber deine Rechte missachtet werden, wird das nun nicht mehr als Kavaliersdelikt behandelt. Also nutze deine Rechte und wende dich bei Verstößen auch an die Datenschutzbehörden. Denn die stehen dir in diesen Fällen... Zur Seite. Für mehr Filme und Infos besuche deine Daten, deine Rechte.de